Was bedeutet konnektive Unternehmensführung und wieso ist sie so wirkungsvoll? Konnektive Unternehmensführung verbindet Menschen, Themen und Strukturen und zwar in time, mitten im Unternehmensalltag. Sie fußt auf systemischen und hypnosystemischen Grundlagen sowie der Kulturtechnik Kontexten. Der Mensch bewegt sich seit seines Lebens in sehr verschiedenen Kontexten. Werfen wir einen Blick auf Mensch und Strukturen. Beide sind miteinander verbunden. Der Mensch baut Strukturen, weil er möchte, dass er selbst und andere Menschen versorgt sind. Dabei sind Entscheidungen zu treffen über Themen, Inhalte und Vorgehen, über gemeinsame Regeln und deren Abbildung in Strukturen. Wie Strukturen gebaut sind, ist ausschlaggebend dafür, wie diese wieder zurückwirken auf den Menschen. Konnektive Unternehmensführung ist ein miteinander die für alle passen. Ausgangspunkt dafür ist stets der einzelne Mensch. Und jeder Mensch handelt aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen. Sie haben ihn genau an jenen Punkt gebracht, wo er im Moment steht. Erfahrungen entstehen beim Menschen vom ersten Moment des Lebens an, aufgrund von Impulsen von außen, die über kommunikative Prozesse in das innere Erleben übersetzt werden. Maßgeblich für dieses innere Erleben ist auch der Kontext, in dem das jeweils stattfindet. Der gesamte Lernkontext bildet sich in Muster ab und wird im Menschen abgespeichert. Bei einem später auftretenden Impuls in einem ähnlichen Kontext können bisherige Erfahrungen blitzschnell wieder aktiviert werden und führen den Menschen ins Handeln. Erste Erfahrungen macht der Mensch meistens in der Familie. Später kommen Freunde, Mitschüler, Arbeitskollegen und Partner hinzu. Über die Jahre vertiefen sich manche Muster, differenzieren sich, sie verfeinern sich oder werden aufgelöst. Manche Verhaltensmuster sind dem Menschen bewusst, manche unbewusst, einige kann man leichter beeinflussen, andere eher nicht so leicht. Diese ständig ablaufenden Entwicklungsprozesse haben Folgen für das Miteinander. Der Mensch hat über sein Handeln Einfluss auf andere Menschen und wird andererseits durch sie geprägt. Muster in Systemen können sich so weit verfestigen, dass es für die Vitalisierung eine gezielte Intervention braucht. Wie kann man autonom kooperativ voneinander lernen? und sich miteinander weiterentwickeln. Der Mensch und jede Struktur kann als sich selbst regulierendes, lernendes System verstanden werden. Das sagt das Konzept der Autopoiesis. Für eine vitale Selbsterhaltung jedes Systems braucht es die Fähigkeit Muster, die nicht mehr taugen, anzupassen. Auf dieser Grundlage können Konnektive also verbindende Strukturen entwickelt werden, in denen sich alle beteiligten miteinander vital weiterentwickeln können. K-Werkzeuge regulieren die Prozesse des Miteinanders. Sie sind zieldienlich, kontextadäquat und kompetenzfokussierend. Sie dienen dem Ziel, sind dem jeweiligen Kontext angemessen und fokussieren auf die verfügbaren Kompetenzen und Fähigkeiten. So kann sich ein System autonom in Richtung seines Ziels evolutionär weiterentwickeln und untaugliche Muster bei Bedarf selbst anpassen. Durch die K-Werkzeuge entwickelt der Mensch zusammen mit anderen im Team die Kompetenzstrukturen zu bauen und diese mit anderen Menschen und Strukturen zu verbinden. Ein Kernwerkzeug für diese Entwicklungsprozesse ist das Fünf-Punkte-Modell. Es unterstützt Menschen und Teams bei der Positionierung und bei Musteranpassungen überaus effektiv und handlungsorientiert. Konnektive Unternehmensführung ist effizient, weil sie über die außergewöhnliche Prozessqualität für vitale Entwicklungsschritte beim Menschen und in der Organisation sorgt. Sie wirkt effektiv, weil sie mitten im Alltag eine zielgerichtete und kooperative Umsetzung von Vorhaben forciert. Wettbewerbsfähigkeit, Vitalität und Innovation ist das, was dabei rauskommt. Es ist ein menschen- und weltenverbindender Managementansatz für Teams und ganze Unternehmen. Erfahrung schafft Wirklichkeit. Weitere Informationen auf doc12.org.